Silbereisen zählt zu den professionellsten Entertainern in der Schlagerwelt. Umso erstaunter dürfte am Freitagabend der eine oder andere Zuschauer nach dem großen Adventsfest singen gewesen sein. In der Silbereisen-Show beim MDR geben namhafte Schlagerstars die schönsten Weihnachtslieder zum Besten und sorgen so für Vorweihnachtsstimmung beim Publikum, eigentlich. Denn das an sich perfekt durchgeplante Schlager-Event einige grobe Schnitzer auf. Von Seiten der verantwortlichen Sender ist es vor großen Shows wie dieser Usus, alle angekündigten Gäste bekannt zu geben. Anhand einer Liste kann sich dann jeder Zuschauer bereits vorab über ein mögliches Erscheinen seines Stars informieren. Auch dieses Mal präsentierte der MDR mehrere Tage vor dem Event eine Auflistung aller Teilnehmer. Nur schien besagte Liste etwas fehlerhaft. Nach großer Ankündigung vom MDR folgende Interpreten Stargast beim Adventsfest ist Haut Carpendale mit seinen aktuellen Lieblingsweihnachtsliedern. Gemeinsam mit Ute Freudenberg, Patricia Kelly, Sinino Rossi, Andy Borg, DJ Ötzi und weiteren Stars bringt er alle zum Mitsingen. Da wäre für jeden Geschmack etwas dabei gewesen, wenn denn nur alle aufgetreten wären. Einige der geladenen Gäste sind nämlich gar nicht erst erschienen. Wer nun auf die offiziell angekündigten Auftritte von Ute Freudenberg, Patricia Kelly oder Sinino Rossi gewartet hat, wurde bitterlich enttäuscht. Keiner der drei Schlagerstars flimmerte am Freitagabend beim MDR über die Bildschirme. Das drückt natürlich ordentlich auf die Vorweihnachtsstimmung bei einigen verärgerten Zuschauern. Man kann nur spekulieren, was da bei dem zuständigen Sender im Vorfeld schiefgelaufen ist. Sul, was haben ein Sofa? Ein Adventsfestsingen und eine Meeresbewohnerin gemeinsam? Nichts. Doch Florian Silbereisen weiß, wie er diese drei Dinge zusammen in einen Auftritt packen kann. Am Freitag, den 10. Dezember präsentierte der Schlagerstar das große Adventsfestsingen mit Silbereisen, Carpendelco im MDR. Doch nicht nur Musiker wie Andy Borg und Haus Carpendale fanden einen Platz auf der Bühne, auch ein weibliches Fabelwesen relativ fröhlich Weihnachtslieder mit. Das große Adventsfest singen mit Florian Silbereisen begeistert mit zahlreichen Gästen. In diesem Jahr kommen die Schlagerfans auf ihre Kosten. Neben dem beliebten Adventsfest der 100. 000 Lichter, strahlte der Mitteldeutsche Rundfunk nun eine zweite Show von und mit Florian Silbereisen aus. Beim großen Adventsfest singen musste sich der Sänger allerdings den Platz im Titel der Show teilen, denn auch Howard Carpendale durfte seinen Namen vergeben. Neben den beiden Stargästen wurden zuvor auch Patricia Kelly, Ute Freudenberg, Andy Borg, Semino Rossi und DJ Ötzi angekündigt. Sie mussten sich jedoch mit dem Co. im Titel der Show begnügen. Nicht nur die Prominenz der deutschen Schlagerwelt durfte sein können beim großen Adventsfestsingen mit Silbereisen, Carpendel Co. unter Beweis stellen. Auch diverse Tanzgruppen und Fußballvereine sorgten für eine gute Unterhaltung der Zuschauer. Florian Silbereisen überrascht mit außergewöhnlichem Auftritt. Auf Instagram postete Florian Silbereisen vor der Show einige Schnappschüsse von den Proben. Dabei pries er besonders das vielfältige Programm des Adventsfestes an. Vom Kinderballett bis zum Fußballverein, vom Rennsteigverein bis zum Marionettentheater, von den Bergleuten bis zu den American Footballern sind alle mit dabei. Tanzgruppen würden nicht nur tanzen, sondern natürlich auch kräftig mitsingen, schrieb der Sänger. So kam es auch, dass eine bunt gemischte Theatergruppe auf der Bühne fröhliche Weihnachtslieder trällerte. Ein Mitglied des Assabels zog allerdings alle Blicke auf sich. Dass fischige Flossen ungalant sind, ist spätestens seit Ariel widerlegt. Auch beim Adventsfestsingen bewies eine Dame in pink, dass ein Meerjungfrauenkostüm zwar unpraktisch zum Gehen ist, aber niemanden vom Singen abhalten kann. Auf einem Sofa drapierte man die verkleidete Meeressbewohnerin in den Vordergrund der singenden Gruppe, wo sie zusammen mit Haut Carpendale und ihrer Theatergruppe das Lied »Santa Claus kommt heute noch vorbei« munter performte. Einzig und allein das Schunkeln klappte bei der rosa glitzernden Weihnachtsmeerjungfrau nicht so recht, denn im Gegensatz zu ihren Kollegen auf zwei Beinen konnte sie nur leicht von links nach rechts schaukeln.